Die Ablenkungsgefahr, die von Social Media ausgeht, die äh, spüren auch wir ähm, am eigenen Leib. Allerdings haben wir auch äh, gemerkt, dass man äh, so dieses Monitoring-Thema durchaus sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren kann, indem man einfach versucht, das Ganze geschickter zu timen. Wir als Stiftung haben eigentlich wenig bis äh, gar keine schlechte Erfahrung mit Social Media gemacht. Dass manche die Anonymität des Internets für Blödsinn nutzen, muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Das gab es früher auch, da waren es eben die Telefonstreiche. Gefährlich wird das Ganze dann, wenn aus dem Blödsinn plötzlich ernst wird. Da gibt es Themen wie Cybermobbing oder beispielsweise auch in der äh, rechten Propaganda, weshalb wir dann auch Projekte wie no Nazi Net unterstützen, die sich eben genau an der Stelle für demokratische Rechte stark machen und auch über dieses Problem aufklären.